AK-Filmstudio mit den Rottkreuznachrichten. Ich bin Lena Frank, Person bewusstlos aufgefunden. Als erste Maßnahme sollte dir. Atmung überprüft werden. Dafür muss der Kopf nach hinten geneigt und das Kinn angehoben werden. Dann kann die Atemkontrolle durchsehen, hören und fühlen durchgeführt werden. Hier ist das DLK Filmstudio mit dem Rotkreuz Nachrichten. Ich bin Noah Hock und wir fangen an mit dem News. Kind klammert sich an Rettungswagen. Nach einem wunderschönen Besuch des DLK Familientages im Karlsruhe Zoologischen Stadtgarten wollte ein fünfjähriger Junge nicht mehr nach Hause und klammerte sich verzweifelt an einen DLK Rettungswagen. Hilfe der netten Notfallsanitäter konnte er überzeugt werden. Dass es nächstes Jahr bestimmt wieder mit einem DRK-Familientag mit der AOK und der city Initiative gibt. Mit einem Pflaster und Strahlen im Gesicht winkte er zum Abschied. Hier ist der DRK. Filmstudio mit dem Rotkreuz Nachrichten. Ich bin Sarah Baumann, B Babysitter gesucht. Der DRK-Kreisverstand Karlsruhe bietet einen Babysitterkurs an und hat einen Babysittervermittlungsdienst eingerichtet. Eltern und Alleinziehende sollen damit bei der Suche nach geschulten und zuverlässigen Babysittern unterstützt werden. Hier ist der DRK Filmstudio mit den Rotkreuz-Nachrichten. Ich bin Jason Mehr, Bergsteiger in Not. Fast 13.000 Menschen benötigen jedes Jahr die Hilfe der DRK Bergwacht. Um bei Notfällen in den Hoch- und Mittelgebirgen Deutschlands schnell zu Ort zu sein, engagieren sich Tag für Tag 12.000 ehrenamtliche Bergretterinnen und Bergretter. Filmstar gesucht. Das DRK-Filmstudio braucht Verstärkung. Hast du Erfahrung in Fotografie, Film oder Mod Moderation? Oder möchtest du genau das lernen? Dann bist du richtig beim einglichten DRK-Filmteam. Informationen kannst du anfordern unter Filmteam 2de